Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen regulären Video, das jetzt, dieses Video wird jetzt von Fire bearbeitet, ne? Wir haben letzte Woche drüber geredet, ich habe ja ein äh, Infovideo gemacht und jetzt liegt es an euch, um uns zu zeigen, okay, läuft das so oder läuft das nicht so oder was muss verbessert werden, was nicht. Die Leute, die regelmäßig auf Twitch zuschauen bei mir auf dem Twitch-Kanal und zwar hier neben Bauchbinde, ähm, die wissen das wahrscheinlich schon. Für alle anderen erkläre ich es nochmal gerne, ich habe eine Challenge am Laufen und zwar 100... Level im Endlosmodus modus ähm, zu schlagen, auf super schwer, auf sehr schwer, also das schwerste was geht. 100 Level, momentan bin ich bei 6 von 100, das heißt das wird hier ein sehr sehr langes Format werden, in dem ich versuche diese Challenge zu meistern, ich hoffe ihr habt Spaß und lasst uns anfangen. Alright Leute, seid ihr ready? Endlose Herausforderung. Ah ja, ich mach, muss das nicht hintereinander machen, also ich muss nicht 100 Level hintereinander schaffen. Sondern einfach nur 100 Level. Glücklicherweise. Ich habe nur noch 9 Leben. Ne, wisst ihr was? Ich, ähm, ich breche nochmal ab mit 9 Leben. Lässt sich nicht gut schwere Level machen. So, mal gucken, was ich jetzt bekomme für ein Level. Getting over it with Luigi. Nein! Och nö! Das hat ja schon so einen scheiß Namen. Oh nein, ich kriege hier Flashbacks. Oh nein. Oh, warte. Okay, dann muss ich... Warte. Dann muss ich den Spin-Job machen. Och, nö, ey. Ach, nö, was ist das für ein Kacklevel? Äh. Was zum... Ja. Und jetzt? Sag mir nicht, ich muss auf den Hund. Oh, nice. Der war neat. Aber, fuck. Okay, ich muss in die andere Richtung. Ey, das ist so kacke, ne? Nein! Nein! Nein, nein, nein, Oh Gott. Lass mich raten, das hat doch keine Checkpoints. Äh. Nein! Ficken! Oh, komm! Ey, come on! Ich hab diesen scheiß Greifarm einfach voll verpasst. Voll daneben gesprungen. So, jetzt, das war neat. Okay, sauber. Kann ich jetzt mit dem Spin-Jump da darüber? Äh, ja, was mach ich jetzt? Hä? Shit. Okay, dann muss ich, glaube ich, mit Anschwung rüber. Das muss alles, das muss alles flowen. Eigentlich kann ich erst mal warten, bis der Hund sich ausgestreckt hat. Um dann zu sterben. So. Wohin ziehst du denn, du Kackköter? Oh ja, natürlich. Jetzt, wo ich unten bin, ne? Okay, warte. Jetzt, wo ich unten bin, zieht er natürlich zu mir. So, wie ich es gerne am besten hätte. Ja, so, nice. Und jetzt? Gleich mit Schwung. Fail. Okay, da hätte ich ein bisschen höher springen müssen. Und dann wahrscheinlich von dem Felsen mit einem High-Jump sucht so, oh, oben auf die Plattform. Und Jump! Ja! Yes! Okay, es geht weiter. Äh, what the fuck? Okay. Okay, okay. Okay, wieder ein Greifer. Da muss ich wahrscheinlich wieder mit einem High Jump hoch. Mit einem High Spin Jump! He. He. Sugoi! Fuck! Nicht Sugoi! Ach, da muss ich vielleicht, glaube ich, so. Einfach so eine Kurve schlagen in der, äh, in der Luft. Und. Zack! So, genau so. So, sauber, läuft. What the fuck? Okay, ich dachte gerade, ich bin jetzt tot. Ich dachte gerade, das wäre ein Troll. Boah, ich dachte, ich wäre jetzt tot. Die Hitbox, der Hitbox-Gott ist auf meiner Seite. Preise den hitbox -Gott! What the fuck? Ah, Mann. Ich habe das Gefühl, das könnte echt das siebte Level sein. Warte. Ah, Mist. Ah, Mist. Ich hatte zu wenig Anschwung. Egal, ich habe noch 22 Leben. Da oben ist der Onschalter. What? Da oben war der Onschalter. Okay, muss ich aufpassen. Nice. Oh Mann ey, das, das wird nicht besser hier. Nee, ich muss da mit dem normalen Jump hoch. Und jetzt hier, zack. Okay. Ich wusste es, ich wusste, dass da ein Fallschirm dann äh, aufgeht, ich wusste es, ich wusste es. Das war zu predictable. So. Aber was, der geht wieder zurück? Okay, okay, okay, ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Es ist noch doable. Es ist noch machbar, Leute. Jetzt muss ich nur warten, bis er wieder zurückkommt. Sag mir nicht, der kommt nicht wieder zurück. Ich glaube, der kommt nicht wieder zurück. Scheiße. So, ich habe jetzt nur noch einen Versuch. Was du ficken! Alter, scheiß Stein! Oh, habt ihr das gesehen? Der, hat extra, der ist extra nicht losgegangen, um mich zu verwirren. Oh. Oh, was eine Sackratte. Ey, wenn ich dich in die Finger bekomme irgendwann, ne? Wenn ich dich in Real Life sehe, dann mache ich aus dir Kieselstein. Scheiße. Jetzt, jetzt habe ich nicht hingeguckt, während ich hier geflamed habe. Ich glaube, das nennt man Instant Karma. Was? Was soll das? Was soll das? Warum? Warum ist da so ein Pixel in der Luft, der dafür sorgt, dass ich mich nicht mehr drehe? Warum komme ich auf so einem unsichtbaren Kackpixel auf? So, komm, komm. Ich mach gleich einfach High Jumps, dann kann ich das besser kontrollieren, wo ich lande. Ja, Mann. Oh, ich, Alter, fast wäre ich runtergefallen. Ha, mein Herz. Tu mir das nicht an. So, ich komme jetzt wahrscheinlich nicht einfach so darunter, runter. Das ist ein Trap. Oh, doch. Okay, whatever. <lacht> Yay, noch mehr Blöcke, auf die ich spin-jumpen muss. Ja. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Okay, eine Kletterpflanze. Are you kidding? Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn das machen? Ah. Nein! Fuck. Alter! Ich ignoriere gerade jegliche Gesetze der Schwerkraft und der Physik und von allem. Moment. Zack. Und jetzt zack. Nein. Und jetzt zack. Nein. Nein. Nein. Jetzt geht er. Ja. Hoch. God dang it. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nein. <lacht> fuck. What the fuck? Da geht's. Oh, come on. Was ist das denn für ein scheiß Level? Von nun an kein Problem mehr für mich werden. Nein! Ich habe R gedrückt! Ich habe R gedrückt! Ich habe R gedrückt! Ich habe R gedrückt! Warum hat er nicht gedreht? Ich habe R gedrückt! Du kannst nicht gedreht ohne R schreiben! Warum drückt er nicht. Warum dreht er sich nicht an? Naja. Sabotage. Es muss Sabotage sein. Von Mario. Er gött mir den Sieg nicht. Oh fuck. Also wenn das nichts wird, dann wird das nichts. Das wird hier jetzt mein letzter Run werden. Das wird hier jetzt mein vorletzter Run werden. Ach komm, ich... ach weißt du was leckt mich ey. Ich habe das Gefühl, das könnte echt das siebte Level sein. Ah, das kotzt mich gerade ein bisschen an, dieses Level ist eigentlich voll machbar, aber... ich fehle gerade auf... an allen Ecken und Enden, weil ich... weil ich... I don't know. Vielleicht, weil es so einfach erscheint, mache ich die ganze Zeit Fehler. Egal, ich will Fire jetzt auch nicht zu so viel belasten. Ähm, deshalb war es das jetzt erstmal für diese Folge. Mal gucken, was er draus macht. Ich bin gespannt. Wenn ihr mir auch zugucken wollt, wie ich äh, live feile, dann ist hier mein Twitch-Kanal. Und hier ist Fire's Twitch-Kanal. Falls ihr bei ihm zugucken möchtet. Er spielt momentan Monster Hunter World Iceborne. Ähm, was ja jetzt neu rausgekommen ist. Äh, sagt mal Hallo. Grüßt ihn von mir. Followt ihm rein. Man sieht sich dann beim nächsten Video nicht vergessen, Leute. Revonsieren, abonnieren, liken, kommentieren. Ähm, und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Habe ich das schon gesagt? Wir sehen uns im nächsten Video. Ey, wisst ihr was? Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.